Are you ready? 3, 2, 1000! Willkommen zurück, Freunde. <lacht> Willkommen. Till Wordhüss. Was? Willkommen in unserem Haus auf Schwedisch, ja. Äh, Folge 15, Freunde. Folge 15 mit dieser Musik. Ja, es ist Nacht und ich werde mir jetzt Gravel holen, um eine Straße zu bauen. Und das Straßenbau auch wieder. Und nach Hause fahren. Ah, ich kann Kürbisse mitnehmen. Kürbisse. Ah, du bist ja, du bist ja auf dem Festland gewesen, du alter ja. Jude. Na was? <lacht> Pass auf, was du sagst. Pass auf, kommen, was du sagst. Ich habe keinen Schlauch mehr. was? Ja, genau. äh, äh, ist ich habe keine Schaufel. Allah. Wunderbar. Ich habe keine Schaufel. Ähm, ach, da hinten ist ja so ein Ding. Ich habe keinen Penis, ich habe keine Schaufel, was? So, ähm, dann werde ich jetzt mal kurz eine Schaufel bauen. Denn ich werde Gravel abbauen. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Gravel. Wow, was? Gravel? Gravel. So wie Gronk ist seine Zeit. Ich möchte. Ich möchte jetzt. Die scheiß Musi blade immer neu, das gibt's doch so eine... Die Blade. Ja, immer die die, die die Blade. Die Blade. Die Blade. <lacht> die Blade. Die Blade. Die Blade. Lady, Lady, Die Blade. Minecraft Islands, let's play. Treffpunkt kranker Geister. Wir die Blade. Die du bist doch Die so Blade. Und da kommt wieder die Frage auf, wieso wir noch nicht 10 Milliarden Abonnenten hätten. Ich das kann ich da genau sagen, weil wir mir scheiße sind. Ja, so. ja, richtig. ja, richtig. Ich brauche gebratenes Hammelfleisch. Hm. Ich, alter Hammel. So. Äh, I'm an old Hammel. Hammel. Warst, warst, <lacht> warst du schon wieder mal beim Hammin? Nein, war nicht. Wir nee, Werbung, nee, nicht. Werbung für lokale Restaurants machen. Restaurant! Oh, die depperten Hunde vom Nachbarn pfeifen schon wieder. Die beziehungsweise pfeifen. bellen eigentlich. Die pfeifen? Ja, Alter, ich finde doch kein, find kein behinderten Graviel, das gibt's doch gar nicht. Behinder. Doch, bei Roller, so. Ist da vielleicht ein Graviel? Graviel, where are you? Oh, ich bettel ich mich jetzt, Leute, ich bettel mich. Ich bettel mich, ich bettel dich weg, du blöde Sau, denn du bist dumm und ich bin schlau, so. <lacht> Oh er ist tot, lol. Wo ist mein Boot? Fuck. Hier ist kein Gravel, das gibt's doch nicht. Es ist 23.15 Uhr und ich finde kein Boot. Was? 23.15 Uhr? Ja, in-game. Boah, ich habe jetzt auf die Uhr geschaut. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Ja, die ist so draußen, weil es so voll hell und so. Oh, ist das? Was What the WTF? Oh, Alter, ich komme aus dem Loch nicht mehr aus. Alter, es gibt so eine. So ein Blades Loch. Ich werde mich versuchen, hier durchzugraben durch das Loch. Komm ich dann auf das Loch? No. Ich bin der Hans aus der Overfoils. Genau. Scheiße. Ach, hier war ich schon einmal und habe mich dem ich abbauen gewidmet Und hier komme ich auch wieder rauf, denke ich, wenn ich denn schwimmen kann. Und ich kann schwimmen. Oh mein Gott, wat der Ecke, der Ecke. Ich finde hier keinen Gravel. Ich werde jetzt mal schauen, ob es den nicht irgendwo auf dieser Insel gibt. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ach, gibt's denn nicht immer Meeresboden, den Scheiß Gravel? Ich kann sagen? auch, ja. Mhm. Oh, Lichtig. da wird jetzt bestimmt ob ich da auch auf den Meeresboden, ich werde bestimmt nicht sterben. Ja. Mhm. Mm das heißt, ich wohnt, schon so das. nein, ich want da, ich wohnt da, natürlich, ich want da. Scheiße, das ist kein Gravel, das ist ein Ding, das ist der andere, ja. Ja, das ist der Sand, oder? Scheiße, mit der Wirfts, mit der Wirfts, mit der Wirfts, mit der Wirfts, ich sterbe, ich kratz ab. Ja, das ist schlecht. Jetzt hättest du mich fast leibend, da, da, da ja. <lacht> der predigt, ja. Der schießt dann auf mich, ja. <lacht> Gleich schießt er. Hoffentlich haben wir mir keine österreichischen Zuseher, das war. Ja, ja, ich nehme die österreichischen Zuschauer gerade ein bisschen auf die Schippe, sagen wir's mal. So, hallo, du Schippe. bist scheiße, du kannst nicht treffen. Du hörst de. Jo, hättest du Jo, hell, sag die Welt aus der Land, du So, ich sehe, fuck um, hey. Ich sehe Fackeln. Die Fackeln, die müssen wir gleich abfackeln. <lacht> so, 59 Gravil. Ja, jetzt habe ich natürlich so einen behinderten Stor gekriegt, oder was? Behinderten. <lacht> <lacht> so einen behinderten Miststor, Das eigentlich konnte das aber nicht über, über die lange Pause da so, so witzig geworden. Wie hat denn das passieren können? How could that happen? Ich weiß auch nicht. Alter, was bist du überhaupt für einer, ne? Also, ich habe uns äh, Sachen mitgebracht. Pumpkin. Ich habe uns Sachen apportiert. Und welche Sachen hat, hatten Sie apportiert? Was war da Ihre primäre Prämisse? Bleib mal stehen. Bleib stehen. Jo. Ja. Als Snowball. Ich mag like ja. Snowballs. Ich mag sie. Ich mag Was hast du Schnee auf Schwedisch? Keine Ahnung. Also, Fleischbällchen hast du ja, Schottbuller. Um, oder Buller. Buller oder Buller. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, der Buller. Shot Schottbuller. Um, gibt's jetzt auch immer. Gibt's jetzt auch bei. Edeka hätte ich fast gesagt. Bei. Äh, Dings. Bei Ikea. Ikea? genau, das gibt's jetzt auch. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Swanska Hallo, ich grüße euch. Ich muss jetzt leider ein paar von euch töten. Ah, ich habe ja erinnert an Ich brauche noch ein bisschen mehr Weizen, weil wir haben schon wieder ein Snö. Nahrungsproblem. Snö. Snö. Snow. Ja. Dein Snö. ernst jetzt. SNÖ. SNÖ. Ah, da hätte ich auch selber drauf kommen können. <lacht> Google Translate. Snowball. Also es kann jetzt entweder Ball sein oder... Warte, du kannst ja einfach eine Minecraft auf Schwedisch umstellen. dann weißt das auch. Uh. Oh nee, Mann. Uh, <lacht> oh Gott. Wo ist es denn? Scheiße. Slenska von Sland. Was? Okay, <lacht> okay was gibt's noch? Latina aus Latium und what the fuck? Was ist das? Letzteburgsch. Was? Spruch. Was gibt's noch? Ja, tatsächlich. Plattdözk. -Dütsk. Dözkland. Dann und gibt's. Norsk, Norja und es, Norsk, Es sollte bayerisch schreiben. Und Pückenen. Bayerisch, das war zu geil. Zwenskas war ja. Sehr gut. Stellen wir mal um. Freunde, es ist nur für eine Folge, also. <lacht> es ist nur für eine Folge, also scheißt euch nicht in die Hemden. Und irgendwie geht es <lacht> nicht mehr. Da Fucke. Wirkbank, was? Eisenarzt. Eise Pickarzt. Axt aber er möglicherweise oh, sind 100% korrekt. Okay, ja, also. klar, klar. Ah ja, til Bock Sehr schön, sehr sehr schön, Freunde. nach ja. So, also, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte die Viecher vermieren. Ich pflanze jetzt Pumpkins an. Dann können wir Pumpkins. Komm, komm, komm, geselle da gibt's es doch dieses mittelhochdeutsche Lied. kumme kum, geselle min. Irgendwie mache, mache mich gesinnt. Oder irgend so ein Schmarrn. No, Ahnung. Das ist voll unnütz, das Lied. Aber egal. <lacht> so, Freunde. Genauso wie... Ich satze auf Steine und dachte eine Warum satze ich mit Ellenbogen? Ich hätte meine Hand zu smogen, Mit Kinn und einen Wangen. Und dann geht's noch irgendwie weiter. Aber ich weiß es leider nicht weiter aus wenn ich Leute. Entschuldigt Nein. bitte, dass ich euch diesen... Diese sind verwirre aber. Ich weiß es ja, aber einfach pff. nicht. Ich, ich weiß es einfach nicht, ne? So Freunde, was haben wir hier? Sechs, sechs what the fuck? Egg, egg. Okay, ein Ei. Und du, ein Ei, und ein Ei, und du, und du, und du, und du, und du, für du, und du, Schlecht, genau schlecht. so sage ich jetzt auch immer. Können wir die Viecher schon wieder scheren? Ach, ich habe die Schere nicht mitgenommen. Das ist natürlich schlecht. schlecht. Sehr schlecht. Was ist denn los mit dir, wohl So, 62 Größe. Und eine Jörnsborde. Okay. Stensborde. Sten, Sten, Ich so. Was zum Teufel? Rotford. <lacht> Rotford. Was ist das denn? Das ist... Äh... Wie heißt denn die Schaffleisch. Oh Rot. mein Gott. Rotford. Ah, ich werde jetzt jede Folge eine andere Sprache einstellen oh und Gott. ihr müsst es dann raten, was es ist. Oh. Genau. <lacht> Hallo? Hallo? Hallo, ich grüße mhm. dich. Ich grüße dich. Ich, ich, ich grüße dich. Ich grüße dich. Du bist ein kleiner Huso. Wasch du das? Wasch du das? Du bist ein was? Äh, mach, mir, mach mir eine Schaufel und dann bring sie mir. Irgend. Irgend. Irgend. Irgend. Ach <lacht> Alter, ich, ich liebe dieses Wort für Ofen. Es ist einfach nur geil eine Schaufel ich hab zwei Schaufeln du kannst mal Steinschaufel haben du ah, gut, alter ah. Sack üwen heißt es bei mir üwen üwen auf was hast du umgestellt du Sack auf letze wirkst. <lacht> board Spruch. Boot. musik gereicher videoerstellungen upassung was ja. twitcherstellungen Steuerung. Mutterspiller-Ausstellung <lacht> Da gibt es doch noch eine bayerische Übersetzung. Naja, aber das ist ähm, wo fange ich denn jetzt am besten mit dieser Straße an? Hm. Where do we commence mit der Straße? Jetzt warte mal, North in the east. Ich muss da auf. Ach scheiße. Steh Ich muss da, da auf. Ich könnte an Tunnel buddeln, aber ich du's nicht. Ich also gehe dann nicht. über, ne? Ich dusn über und dann du machst da rein und so rein und was auch immer. So, also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, tausend. Der What the fuck? Was denn die jetzt da? Screenshot gof ener gespeichert. Was? <lacht> Ein Screenshot wurde abgespeichert. Tausend. 1000. Das ist deine korrekte Antwort. 1000 yeah. years. Da, da, da, da. was war das gleich wieder für ein scheiß Das hat sie irgendwer mal, da habe ich noch damals einmal kurz im Kirchenchor auskuhl verkopft, unseren asozialen Kirchenchor, der nichts kann. Und ja, ach, ich habe Kirche gesagt, äh, Sekte. Unseren asozialen Sektenchor, der nichts kann. Ähm, und. Ja, da hat sie irgendwie bei seiner. bei seinem Sektenritual zur rituellen Vereinigung fürs Leben. Mhm. Ja, hat sie da jemand äh, dieses Lied gewünscht, dieses. <f Doll plays> <lacht> und ja, es war ziemlich scheiße und ich, ich, also ich finde es immer noch scheiße und ich mag das Ding gar nicht, aber mehr. Es geht mir gerade nicht aus dem Kopf hinaus. Also Leute, schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für ein Scheißdreck ist, der mir da nicht aus dem Kopf rein hinausgeht. Genau, und bevor ich jetzt, bevor ich jetzt mit Bone Meal die ganzen Pumpkin äh, Seeds da in die Höhe züchte, bänden wir die Folge. Was? Am Arsch. Yeah. Wieso? Wir sind doch noch 15 Minuten, du sagst. Ah, aber 3, 14 Minuten. Okay, wahrscheinlich sind es dann in echt 10 Minuten. aber das Was reicht. waren das für ein Scheiß, ich schon wieder? Alter. Nee, aber möchtest du mich jetzt verarschen oder so? Ja, natürlich. Was? Was? Mich das waren doch war. jetzt nicht 15 Minuten. Nein, Nein das, das nichts gemacht, ja. Ja, Wir haben letztes mal 20 Minuten aufgenommen. Okay, das waren, das waren, das waren, das waren, 20 Minuten, aber. Und jetzt möchtest du 10 Minuten aufnehmen, damit es. Damit ist es kompliziert, genau. Am Arsch, Alter, Burger, bist du behindert? <lacht> Kinder, oder die hast, Zuschauer hast du nicht dafür. Gewusst, doch. Hast du übrigens gewusst, dass, dass die Farm irgendwie sehr ineffizient gebaut worden ist? Hast du gewusst, dass du scheiße bist? <lacht> ja. <lacht> wir machen natürlich nur Spaß, Leute. Nein, du! <lacht> Ach, geil. Ja, gut, dann machen wir Folgen beenden. Wann denn? Ähm, wenn der erste Pumpkin ne gewachsen ist. Wenn der erste Pumpkin blüht, ja, dann ist Advent. Scheiße. Was? <lacht> so. Kennst du es nicht? Nein. Wenn der wenn die erste Kerze brennt, ja, Ach, dann ja. ist Advent. Ja, Nein. genau, das ist aber nicht Den wenn der Trick. Pumpkin blüht. Was? <lacht> ja, sorry, wenn der erste Pumpkin brennt, ja, dann ist Advent ja, scheiße. <lacht> das war das. Ja, ja, wahrscheinlich, oder? Am Anus wird das besser. Genau. Ah, mir geht der, der Größe aus. Was? Der Gravel geht mir aus. Wie hast du aus der Letz, auf letzte, letzte, letzte Bürgisch? Was? Äh, gib mir mal. Er da, da ist er Gravel. Gravel. Ähm, Das ist jetzt zu Feier geworden. Ähm. Feuerstein geworden. <lacht> Feuerstein? Ja, und das ist auch wieder zu Feier stehen geworden. Boah, äh, wie viel Grä Glück hast du Gräsi! Drin? Gräsi! Gräsi. Gräsi. <lacht> du, du, bist Gräsi. Gräsi! Du bist Grös ja Grös und Gräsi! <lacht> okay, du bist ja Gräsi! Okay und bist Gräsi! Du bist Grös noch leicht besser als Gräsi! Aber das ist irgendwie verwandt. Also, also nichts also, gegen alle letzterbürgischen Zuschauer. Das ist doch irgendwie... Wo ist, denn, wo ist denn die Stadt in Liechtenstein oder keine Ahnung? Welche Stadt? Der letzte Burg. Das ist Liechtenstein, du Idiot. Ja, eben. hab ich ja gemeint. Meinst du Lichtenstein-Stadt? Gibt es da überhaupt der Lichtenstein-Stadt? Nein, oder? Doch, in fuck? Lichtenstein gibt es Lichtenstein-Stadt. Genauso wie in Luxemburg. What the fuck, Ja, Ah, tschulde mal, jetzt muss ich mir. Ah, Aber ich glaube, Metzenburgisch glaub, ist luxemburgisch, oder? Ja, genau. Eben deswegen. Ja, Und warum dann deswegen, Lichtenstein? Deswegen Google. Was? Lichtenstein? I don't get it, Hast du vorher bitch. Lichtenstein gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast Was vorher Lichtenstein nicht... gesagt, weil du scheiße bist. Ich bring mir jetzt um, weil du scheiße bist. <lacht> Ah, hab ich jetzt... Oh, Maxi 4.04, Treffer, den Marken verhort! Maxi 4.04, ja. Assefest, umbühtem, abgeschleudert. Alter! Ich glaube, ich gehe jetzt gleich ins hübert <lacht> Du Dodo. Letzeburg-Land. Sehr gut. Und dann geht's noch... otter ups Es ist... Also, Ach, ups auf Wieder aufstehen. Wieder Otter oder, oder so. Ip. Auf Store Stehen. Wieder aufstehen. Ach, geile Scheiße. Luxemburg. Ich hol mal kurz mein Zeug mord. wieder. Ja, warte kurz. Ich, ich mord, muss das kurz in die Aufnahme reinschneiden. das Ah. Ich habe gerade dann 3 Milliarden Ping. Ja, bei, bei mir ist es gerade Stillstand und ich muss jetzt das... It's so. a Stillstand. So, Wikipedia-Artikel in die Aufnahme einfach mal so provisorisch reingeschnitten. So. Da. Luxemburg. Ich habe das auf Bayerisch. Dann können uns die Hochdeutschen Menschen besser lesen. Was? Deine Logik ist, ist fast wie meine. Schon gewusst, Ups. Bayerisch ist älter als Hochdeutsch. Schon gewusst, Hochdeutsch ist scheiße. Ach. Die Sprache ja, in Luxemburg. Sie. Die Sprachensituation ja, ist ein bisschen von. kompliziert. Die Muttersprache von den Luxemburger ist Luxemburgisch. Ein <lacht> deutscher Dialekt. Sie ist seit 1984 Nationalsprache und Amtssprache. Französisch <lacht> so und das Hochdeutsche sind aber offizielle offizie Amtssprachen. Offizielle. Ja, offizielle. Off, nein, offizielle. Offizielle. Offizie. Hä? Das kenne ich ja. gar nicht, das Wort. Also, ich ja kenne es nicht. nicht in der Ausprägung. Ja, nicht. Offiziell. Ja, offiziell. Aber nicht offiziell. Offiziell. Da ja. Das ist überschritten, der Depp. Ja, oder vielleicht ist das ein anderer Dialekt. Also, so, so. Ich mein, nicht. Das müsste der dort stehen, was es für Dialekt ist. Ja, ja, äh, es ist bo boarisch. Aber das, da gibt es ja verschiedene Arten von boarisch. Pillborge, Pilborge. Ich habe einen Pilborg. Ha. Magst du auch Pilborge? Nein. So. Au! Schicken. Pizza, Pizza von der Schinken, ja. Mm -hmm. Sand, ach, ach Sand was Sand, oh mein Gott, Volvo, <lacht> ist Volvo, okay. Schwarz, so, Svart. Svart. Wort. Fackel, Fackel ist eine Fackel, ich glaube sie so gar nicht. <lacht> Liebe Schweden, wenn ihr uns seht, hallo. Ja, heter oh, Maxi, was hat er du? Ja, ja komme mit für Ronteskland. Du hättest Lukas, hallo. Übrigens, es war, kei, es war kein Skeletor, ohne, der dir diesen Pfeil in deinen Anus verschafft hat. Ey, Mami, der, der schießt mich, der, der schluckt <lacht> mich. <lacht> bitte, bitte. So. Alter. Okay, ist der erste Pumpkin schon gewachsen? Ach, übrigens, wir müssen mal. Ah ja, mein Maus gibt eh dann Geist auf sich. Hm, die möchte erste Bank nicht mehr lang gehen. Die... Die... So. Okay, dann können wir jetzt die Folge beenden. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde. Heute haben wir viel erreicht. Ich habe eine Straße gebaut. Ich treffe the market for hot. Ich habe auf schwedisch umgestellt. Ja. Okay, warte noch Und kurz ich habe langsend. keinen keinen Snooze mehr. Na, wie heißt das denn Grüß? Grüß, Grüß, Grüß, Grü. Grü. Ich glaube, es heißt grün, oder? Warte, schau mal hinter dich. Doch. Hinter mich. Doch. Hinter mich. Einen leuchtenden Pumpkin. So, ja, das, Boah, ist das ist einfach super. Ach, ja. Bei mir schaut er ziemlich scheiße <lacht> aus. <die Schade. lacht> ich sollte vielleicht um einen Schädel Silin, aber ich habe immer Angst davor, weil ich habe früher immer Schädel drauf gehabt. Aber, aber dann kommt wieder zwei Minuten später eine neue Version außer von Mancraft und dann lauft der scheiß Schädel ja, immer und Ich bin dann schon seit Jahrzehnten auf 1.8. <lacht> Seit Jahrzehnten. Ja, ungefähr. <lacht> ja, wahrscheinlich, oder? Also, wir müssen jetzt leider die Folge beenden, genau. Leute. Ja. Dann äh, droht hellwetter, und bis zum nächsten Mal. Ciao.